Wir machen weiter in der ersten Nachmittagssession. Wir wechseln in die Welt der OGC Standards, der Standardisierung, der Prüfung von den Standards, der Einhaltung, Referenzimplementierungen. Wir starten mit einem Vortrag von Dirk Stenger von der Firma Latlong, wenn ich es richtig recherchiert habe. Dirk ist zugeschaltet per Remote Videoschaltung. Ist oben auch schon für uns alle zu sehen. Mich sieht er nicht, aber ich stehe quasi ein paar Meter unter ihm. Hallo Dirk. Wir werden was hören zu Hallo. der Team Engine, also einem Tool was quasi zum Testen von OGC-Implementierung ist, also WFS, WMS-Services und so weiter. Schön, dass du da bist, Dirk. Die Bühne ist dein. Äh, hallo allesamt. Äh, mein Name ist Dirk Stenger. Ich äh, komme von der Firma Latlan. Ja, leider konnten wir nicht anreisen zu der diesjährigen Foskis, können aber zum Glück den Vortrag äh, remote halten. Der Titel meines Vortrags, Team Engine, Vorstellung der neuesten Testsuite für OTC-Standards wie OTC API-Features und äh, GeoTIF. Ähm, der Vortrag äh, beschäftigt sich vor allem mit dem ähm, äh, Validierungstool des OTC, Team Engine. Und äh, wir als Latlon äh, betreuen dieses Tool und äh, äh, sind für die technische Weiterentwicklung und technische äh, Pflege zuständig. Um, erstmal die äh, Agenda für heute. Also erstmal erzähle ich äh, ein bisschen, was ist äh, Team-Engine überhaupt? Äh, was sind die OGC-Test-Suites? Welche Test-Suites gibt es? Ähm, die Team-Engine ist gerade dabei, ein äh, volles us -Geo projekt zu werden. Da gebe ich einen kurzen Status-Update. Äh, erzähle dann noch äh, was über die aktuelle äh, Entwicklung im Team-Engine-Projekt in den Test-Suites. Äh, gehe dann auf eine Roadmap der Test ein und ähm, mehr im Detail dann noch auf äh, die beiden Testsuites für OTC API Features und GeoTIF. Ähm, richtig, ich arbeite seit 2012 äh, bei Latlon. Äh, unser Hauptarbeitsfeld äh, ist, sind OTC-Standards. Wir arbeiten sehr viel äh, ja, seit 2017 äh, sind wir Manager der OD Validation Tools. Ähm, hier sieht man, ähm, das sind ein paar Screenshots, hier sieht man äh, zum, äh, rechts die, die Web-Oberfläche der Team Engine, links dann ein Capabilities-Dokument vom WFS. also dieses äh, Dokument könnte man, oder nicht das Dokument, äh, den kompletten Dienst, der dahinter steckt, äh, könnte man beispielsweise mit der äh, Team Engine validieren. Ob die äh, ja, Implementierung des WFS dem äh, OGC-Standard entspricht. Hm. Ja, was ist die Team Engine? Ähm, die Team Engine ist eine, äh, ja, ein Test-Framework, äh, was genutzt werden kann, um Services, Clients, Schemas und Daten äh, zu validieren. Ist in Java geschrieben. Es gibt einen GitHub-Account äh, oder ein GitHub-Repository, wo der komplette Code liegt. also... Das kann sich jeder angucken. Zudem äh, befindet sich dort ein Issue-Tracker, der auch aktiv genutzt wird. Also wenn es irgendwelche Fragen gibt oder Bug-Reports, kann der Issue-Tracker genutzt werden. Die äh, Team-Engine führt äh, ja, test Suites aus, die entweder in der OGC Compliance-Test-Language geschrieben sind, CTL, oder ähm, TestNG. Das ist ein Java-Framework. Ich muss dazu sagen, dass alle neuen Test-Suites in TestNG geschrieben sind. Das ist der ja, modernere Ansatz. Es gibt ein Webbrowser-Interface, was man unten nochmal sieht. Das ist auch das häufig genutzte, würde ich sagen. Dann kommt ein Command-Line-Interface, ja, was wir jetzt persönlich nicht mehr so viel nutzen, auch eine REST-API, um äh, ja, Tests halt in andere äh, Softwareprogramme einzubinden. Äh, nun komme ich zu den OTC-Test-Suites. Um, das OGC um, ja, bietet über 40 Test-Suites uh, für die Team Engine an. Der Code aller Test-Suites uh, kann auch auf GitHub gefunden werden unter der Organisation Open Geospatial. um Geospatial. Nochmal, uh, Es gibt ja halt die beiden uh, Programmiersprachen für die Test-Suites, ältere Test-Suite CTL, neuere Test-Suite TestNG. Ähm, hier sind einfach mal drei Beispiele für existierende Test Suites. Beispiel BFS11, von BFS20, von BMS13. Man sieht, jedes, jede Test Suite hat ihr eigenes Repository, kann einzeln aufgerufen werden ähm, und hat auch ein eigenes Wiki, einen eigenen Issue Tracker, was wir alles aktiv nutzen. Richtig, hier nochmal ein Screenshot äh, von dem BFS11 Issue Tracker. Ähm, so jetzt äh, möchte ich kurz vorstellen, äh, wie so, ein, so eine Testausführung aussieht. Man, äh, das ist jetzt das äh, Web-Interface der Team Engine. Also man lockt sich zuerst äh, ein, ähm, wählt dann einen Testsuite aus. In dem Fall haben wir den WFS 20 ausgewählt. Klickt auf Start New Session. Dann kann man äh, auf dem nächsten Screen vor allem sein das äh, Capabilities-Dokument angeben. Das habe ich hier mal exemplarisch gemacht, kann noch verschiedene weitere Angaben machen. Also es hängt dann auch ein bisschen von der test -Suite ab. Ähm, die, äh, richtig, dann klickt man auf Start äh, unten links und sieht dann dieses äh, äh, äh, Zahnradsymbol symbol dann werden die Tests ausgeführt. Das dauert einen Moment und am Ende kriegt man dann so einen Test-Report, der einem sagt, äh, welche Tests bestanden wurden, welche nicht. Wenn halt alle bestanden wurden, ist der die Implementierung Compliance zu dem Standard, beziehungsweise wenn alle wichtigen Tests bestanden wurden. Das OGC hostet auch eine Installation der Team Engine. Da sieht man den Link, diese Instanz kann genutzt werden, um... ja. Implementierung als ogc compliant zu zertifizieren oder falls man Referenzimplementierung werden möchte, kann man die seine Referenzimplementierung dort auch äh, zertifizieren. Eine etwas neuere Sache ist, dass wir äh, Docker-Images unterstützen oder Docker-Unterstützend auch Docker-Images von test Suites erstellen. Wir haben dafür ein äh, Repository auf Docker Hub erstellt, äh, wo ihr... Da verschiedene Images verschiedensten Test-Suites äh, findet. Also ihr seid jetzt auch herzlich eingeladen, da mal zu gucken und einfach mal euch ein paar Images zu ziehen. Ähm, richtig, os -Geo graduation ähm, Also die Team-Engine ist äh, aktuell in der Inkubationsphase. Ähm, wir wollen aber auch ein volles äh, Projekt zu projekt werden. werden. Deswegen stehen wir gerade im engen Kontakt mit äh, der os community äh, um die letzten offenen äh, äh, ja, Aufgaben zu lösen. Wir haben eine Wiki-Seite äh, dazu erstellt und auch ein Issue. Und äh, haben äh, für jede offene Aufgabe äh, ein Issue-Tracker, ein Team, Issue-Tracker, ein Issue angelegt, den mit OSGEO Graduation äh, äh, gekennzeichnet. Das heißt, äh, ja, diese da sind noch äh, sieben oder acht Aufgaben müssen gelöst werden, dann wird die Team-Engine auch äh, bald ein volles osgo projekt Nun komme ich zum, zur aktuellen Entwicklung der Team-Engine. Ähm, aktuell wird, äh, oder Version 5.4 ist die aktuelle Version, äh, bin gerade dabei, 5.5 äh, äh, äh, zu entwickeln. Bisher besteht diese aber hauptsächlich aus Parkfixes und, ja, äh, Aktualisierung von Abhängigkeiten, äh, die Oberfläche wird teilweise verbessert, richtig? man kann auch eine Liste in diesem GitHub Milestone sehen, ähm, aber aktuell ist es geplant, Ende des Jahres ein neues Release rauszubringen, weil bisher noch keine größeren Features dabei sind. Ähm, bei den test suites äh, sieht es ganz anders aus, wir haben uns in den letzten Monaten vor allem auf zwei test suites äh, fokussiert, die OGC-API-Features und die GML-JPEG-2000-Test-Suites. Beide test -Suits, für beide Test-Suites haben wir alle Bugs gefixt. Ja, auf der Beta-Umgebung des OGC, richtig sieht man den Link, eine neue Version installiert und richtig sind jetzt im Prinzip einem Status, dass diese beiden Test-Suites auch bald produktiv geschaltet werden also auf der produktiven Team-Engine-Instanz des OGC. Ähm, auch wurde viel an der geo Testsuite äh, entwickelt, die ist aber noch nicht ganz so weit, äh, dazu sage ich aber nachher noch mehr. Ähm, ich, nun komme ich zu, den, äh, zu, der, äh, ja, zu dem, ähm, der Roadmap der ogc test -Suites. Also es geht jetzt vor allem darum, welche Test-Suites sind neu und welche wird es in naher Zukunft geben. Äh, hier sieht man halt, im ersten Quartal 2020 wollen wir äh, die OTC API Features Part 1 Core Test-Suite nach Produktion bringen, die äh, GML JPEG 2000. Äh, beides äh, ist geschehen, also die ähm, test Suites sind fertig und werden jetzt in den nächsten Wochen wirklich auch nach Produktion verschoben. Ähm, Im nächsten Quartal werden wir uns dann vor allem auf Test Suites äh, konzentrieren, die sich mit äh, Sensorstandards beschäftigen, also OM, äh, SWE Common und Sensor ML. Äh, richtig, das sind die ähm, Test die für das zweite Quartal markiert sind. Danach, äh, richtig, das ist noch ein bisschen mehr in der Zukunft, kommt dann auch höchstwahrscheinlich äh, die geotiff test suite CDB. Eine WPS-Testsuite, obwohl die jetzt auch gerade noch äh, ja, in der heißen Entwicklungsphase ist, kann sich auch noch ein bisschen nach hinten verschieben. Oder bei US Context und KML, richtig. Ähm, bei den beiden kann man es auch noch nicht so ganz genau absehen. Also ich würde sagen, CDB und GeoTIFF sind dann auf jeden Fall die ähm, nächsten Testsuites, die komplett, also die ja, abgeschlossen werden. Ähm, ja, nun möchte ich ein bisschen mehr auf die OTC api features test suite äh, eingehen. Ähm, ja, da erstmal erzähle ich ein bisschen was über den Standard. Der OGC-API-Features-Standard ist ein offizieller otc standard seit äh, Oktober letzten Jahres. Richtig, man kann auch sich die Standarddokumente unter folgender URL runterladen. Auch gibt es ein GitHub-Repository für den Standard. Ähm, das bedeutet, dass der Standard, also dass der Standard zusammen mit der Öffentlichkeit entwickelt wurde, so also jeder konnte verfolgen, was hat sich verändert, welche Pull-Requests wurden gestellt, was wurde in den Issues äh, diskutiert und es ist auch möglich, für die Öffentlichkeit sich zu beteiligen, indem man zum Beispiel Fragen oder Fehler per Issue meldet. Ähm, ja, was ist äh, die OHC API Features? Also was ist das für ein Standard? Früher, also noch, ja, wie lange ist es her? Ja, würde ich sagen, wurde er ja noch WFS 3.0 genannt, der Standard, hat sich dann aber von dem Namen verabschiedet, äh, da die OGC API Features im Prinzip äh, ein kompletter Rewrite äh, für, den, äh, für den Standard äh, der Features im Web interface anbietet. Hat also im Prinzip, äh, außer dass es sich um Features handelt, äh, nichts mit dem WFS äh, zu tun. Ähm, Richtig, die, der Hauptunterschied ist, dass äh, ja, mehr Industriestandards genutzt werden als äh, OGC-spezifische Merkmale. Ähm, richtig, das heißt, die, es wird, wurde sich wirklich von dieser ganzen DFS-Logik etwas verabschiedet und mehr zu einem RESTful-Ansatz äh, gegangen. Ähm, eine weitere Besonderheit ist, dass die... Ähm, Spezifikation modular aufgebaut ist. Das heißt, der erste Teil, der schon äh, erschienen ist oder der schon veröffentlicht wurde, heißt, heißt Core und ähm, ja, bietet halt ein äh, simples Interface zum äh, Abrufen von äh, Features an. Alle anderen ähm, ähm, ja, Erweiterungen werden in separaten Standards äh, veröffentlicht. Dazu gehören dann zum Beispiel Transaktionen oder Ko Koordinatensysteme bei den anderen Referenzsystemen. Ähm, wie ich eben schon sagte, ist äh, der ja, REST-Ansatz äh, äh, der Kern des Standards. Äh, die API wird auch nicht mehr durch ein Capabilities-Dokument äh, beschrieben, sondern äh, durch ein Open API-Dokument, was ja auch ein, ein äh, Standard ist, äh, also auch außerhalb des äh, Geo-Umfelds. Zudem gibt es auch kein, ähm, bei den Codings, kein, ist nicht mehr vorgeschrieben, welches Encoding man nutzen muss. Früher war es ja im Prinzip bei jedem OTC-Standard GML. Äh, nun ist es dem ähm, ja, Entwickler mehr oder weniger freigestellt. Es werden aber die Encodings JSON, HTML und GML empfohlen. Und man muss auch sagen, dass jetzt die meisten Implementierungen zunächst äh, das JSON- Encoding äh, implementieren. Ähm, Richtig, nun komme ich zur, also zur Validierung des neuen Standards, also der test Suites. LATLON hat mit der Entwicklung der Test-Suite begonnen im Rahmen vom Testbed 14 Compliance-Thread. Die Test-Suite wurde komplett in TestNG geschrieben, kann natürlich mit der Team-Engine ausgeführt werden und orientiert sich an der Abstract-Test-Suite, die in der Spezifikation ähm, hinterlegt ist. Also wir haben wirklich die, ja, die Spezifikation genommen und uns die Abstract Test Suite durchgelesen, daran die Test Suite implementiert. Ähm, die äh, Test Suite befindet sich auch auf GitHub, also der komplette Code, wieder mit Issue-Tracker, der aktiv genutzt wird. Und es gibt auch eine Dokumentationsseite auf GitHub.io. Ähm, ja, die äh, Test Suite hat ja, so ein paar. Besonderheiten im Gegensatz zu älteren Testsuites. zum einen ist natürlich dieser ähm, RESTful-Ansatz ähm, ein neuer Ansatz, der bisher von wenigen Standards verwendet wurde, das heißt, wir haben uns hier neue Konzepte bei der Implementierung äh, ausgedacht, zudem ist die Testsuite äh, nicht datenabhängig, also man kann jeden beliebigen Dienst mit ihr testen, das ist bei vielen älteren Testsuites auch nicht der Fall. Ähm die zwei Voraussetzungen sind noch, dass die Test Suite Open API 3.0, äh, dass der getestete Dienst Open API 3.0 nutzt und das JSON Encoding. Ähm, die ja, Kernspezifikation äh, definiert die eine Core Conformance Klasse. Das ist die oder diese Conformance Klasse deckt alles ab, äh, was die Test Suite äh, zwingend äh, erfüllen muss, äh, also die, was äh, die Implementierung zwingend erfüllen muss um äh, Compliance zu sein. Das heißt, dort werden alle ja, wichtigen Anforderungen an einen OGC API Features Dienst äh, äh, verliert und diese Conformance-Klasse wird auch komplett abgedeckt durch die Test-Suite. Es gibt noch ein paar optionale Conformance-Klassen in der äh, Spezifikation, die jetzt aber explizit nicht durch die äh, Test-Suite abgedeckt werden. Ja, also diese Conformance-Klassen beziehen sich dann jeweils auf die drei Encodings, also HTML, JSON und GML und auf OpenAPI 3.0. Ähm, ja, der aktuelle äh, Stand ist, äh, dass die, ja, das letzte Release, was ja auch bei nach Produktion wandert, auf dem OTC-Bettern-Umgebung äh, installiert ist. Hier könnt ihr euch äh, das ansehen und auch direkt einen Account stellen und auch die Testsuite ausprobieren. Also, es kostet nichts. Komplett äh, frei. Ist ähm, man kann die Testsuite aber natürlich auch äh, selber bauen, äh, aus der IDE ausführen, äh, mit der Kommandozeile oder auch Docker. Da gibt es so ein paar Anleitungen äh, auf GitHub, wie man das machen kann. Richtig, ich habe jetzt hier nochmal den, ähm, da wir die Testsuite ja auch nach äh, Docker hochschieben habe ich hier einfach mal einen simplen Befehl den, äh, aufgeschrieben, mit dem man die ähm, Test-Suite sofort runterladen, installieren und starten kann. Also wenn ihr Docker auf eurem Rechner habt, könnt ihr gerne den Befehl äh, ausführen und hättet sofort äh, eine, äh, ja, die ausführbare Test-Suite laufen auf eurem äh, eigenen PC. Ähm, Und hier nochmal die Bitte, falls ihr irgendwelche Fragen oder Ideen habt oder euch irgendwelche Fehler auffallen bei der Nutzung der Tests könnt ihr gerne den Issue-Tracker auf GitHub nutzen. Also wir freuen uns wirklich über jedes Feedback. So, nun komme ich zu Geotiff, das wird auch ein bisschen kürzer. Eine, ja zwei Minuten habe ich noch. Also ich hatte gehofft, dass ich einen Vortrag eingereicht habe, dass die GeoTiff Test Suite schon weiter ist, wenn ich den Vortrag halte. Richtig, bisher ist sie aber wirklich noch in der Entwicklung, die Test Suite. Ja, GeoTiff ist seit Ende 2019 ein offizieller OTC standard wie auch schon bei ogc APL features richtig, man die Standarddokumente sich runterladen und auch dieser Standard wurde äh, via, oder in einem GitHub-Repository erstellt. Richtig, das Gleiche gilt für die Testsuite, Auch diese wurde im, wird innerhalb eines GitHub-Repositories äh, geschrieben. Aber wie gesagt, ist sie noch äh, mitten in, in der Entwicklung. Äh, ich habe jetzt mit den Verantwortlichen gesprochen. Sie die ersten Tests wurden ausgeführt, sah auch alles gut aus, aber bisher wurde noch kein Release erstellt. Und äh, deswegen wurde auch noch keine kein Release irgendwo installiert und es gibt auch noch kein Docker-Image. Das heißt, wenn ihr euch die mal anschauen wollt, müsst ihr wirklich äh, auf die, äh, in das äh, GitHub repository direkt gehen und äh, müsst euch ja im Prinzip die Test-Suite dort selber bauen. Ähm, könnt aber auch im äh, Issue-Tracker äh, nachschauen, äh, was passiert dort gerade. Könnt dort auch Fragen stellen, klar. Ähm... So, das ist noch ein genereller Aufruf, also vom OGC vor allem auch. Ähm, es werden immer Leute gesucht, äh, die eine Testsuite äh, oder die ein Te Testlied für eine Testsuite äh, werden sollen. Das bedeutet, dass man äh, ja, sich ein bisschen technisch in so eine Testsuite einarbeiten kann oder sollte, aber sich auch mit der Spezifikation auskennt. Das heißt, wenn ihr äh, Interesse habt, irgendwie enger mit so einer Testfeed zusammenarbeiten oder sogar zu helfen, eine Testfeed weiterzuentwickeln oder zu pflegen, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Also ich, Wir würden uns sehr freuen. Ähm, ja, das war's von meiner Seite. Gibt es irgendwelche Fragen oder Kommentare? Erstmal gibt es einen Applaus. Und jetzt kommen die Fragen. Vielen Dank. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Sieht nicht so aus. Wir können noch mal warten. Ich hätte sonst mal eine. So ein Test, wie kann man sich das konkret vorstellen? Also was, was genau testet ihr da? Was würde man für einen Test schreiben, wenn man euch einen Test schicken würde? Also es sind alles Tests, die mit OGC-Spezifikationen zusammenhängen. Das heißt, man sucht sich eine Spezifikation aus, zum Beispiel die GeoTest. Äh, Spezifikation ähm, richtig schreibt die Testsuite und Leute, die dann ein GeoTip fahren, ähm, also sie haben einen Standard. Ich höre hör mich jetzt ein bisschen mein eigenes Echo gerade. Ja, ich glaube jetzt besser. Ähm, auf jeden Fall, wenn man äh, richtig ähm, dann halt ein GeoTip erstellt hat, ähm, kann man mit dieser Testsuite äh, gucken. Entspricht das erstellte GeoTIFF auch zu 100% dem Standard, den das OGC veröffentlicht hat? Okay, eine Frage aus dem Publikum kommt. Das ist jetzt nicht OGC, aber wie ist es mit Inspire-Features teilweise oder mit Inspire-Konformität? Lässt sich das integrieren zumindest? Gibt es da andere Tools, für die man vielleicht parallel nutzen könnte oder sollte? Also leider war die Tonqualität gerade sehr schlecht. Ich habe nur Inspire und das sehr sehr Dort. Also kannst du die Frage nochmal wiederholen? Oder ist das schon die Frage? Meine Frage ging in Richtung Inspire-Konformität. Ob es da auch entsprechende Toolsets gibt, äh, die man vielleicht integrieren kann oder wo man das gemeinschaftlich zusammentesten kann oder sowas, weil hier bezieht sich es ja erstmal nur auf die OGC-Standards. Ähm, Inspire ist eventuell noch um extra was zu testen. Achso, ja, ach so, jetzt habe ich die Frage. Ähm, ja, also man, äh, also. Richtig generell beziehen sich alle Test erstmal nur auf die OGC-Standards, aber ähm, das JRC hat auch selber äh, Validatoren geschrieben, die äh, halt die Inspire Richtlinien prüfen. Ähm, also da gibt es noch weitere äh, Test -Suits. Diese Test bauen aber meistens auf den OGC-Test auf. Also das heißt, die nutzen dann die von uns entwickelten Test äh, führen die innerhalb ja, der neuen Inspire Test aus. Und richtig, aber erweitern dann im Prinzip die Tests um zwei spezifische Kriterien. Gut, Zeit für eine ganz kurze Frage hätten wir noch. Sieht nicht so aus. Dann nochmal vielen Dank für den Vortrag und alles Gute zu euch. <lacht> tschüss, tschüss. Ja, sehr schön.